Ich war Arbeiten in Naumburg am 9. Oktober 2019. Als die ersten Nachrichten mich erreichten, war da sofort ein Loch in meinem Bauch. Angst, erstarren. Und ich konnte nichts tun. Ich hatte Angst, dass Menschen sterben und ich konnte nicht nach Hause. Diese Gefühle hatte ich zum ersten Mal. Viele Menschen haben diese Ängste jeden Tag. Am 9. Oktober sind zwei Menschen gestorben. Meine Gedanken sind bei ihren Familien und Freunden die jetzt jeden Tag ein Loch in ihrem Bauch haben. Meine Gedanken sind auch bei all den Menschen, die nicht mehr nach Hause können. Das Gefühl der Ohnmacht hat uns alle ergriffen. Auch jetzt fällt es mir schwer, Worte zu finden. Aber ich kratze sie zusammen, denn wenigstens das muss ich tun. Aber es gibt Dinge, die man tun muss. Sonst ist man gar kein Mensch, sondern nur ein Häuflein Dreck. Heißt es im Kinderbuch, die Brüder Löwenherz. Ich muss jetzt reden, um meine Solidarität zu zeigen mit den Betroffenen. Ich möchte euch sagen, dass ihr nicht alleine seid. Ich muss reden, um meine Wut zu zeigen über eine Gesellschaft, die den Terroranschlag als Einzeltat verharmlosen will und nicht bereit ist, die Stru und nicht bereit ist dem strukturellen Rassismus und Antisemitismus endlich etwas entgegenzustellen. Und ich muss reden, um meine Liebe zu äußern für alle, die jetzt den Mut haben zu kämpfen. Danke.